YouTube B B no. YouTube B B B. Okay B B YouTube B aufnahme. Jetzt wie macht man das? Ich warte hier einfach. Ich bleib hier mal bei Spielen. Ups, jetzt habe ich auf Spielen geklickt. So, äh, ich fange dann mal kurz ein Multiplayer-Spiel an. Wie machst du das? Ja, dazu... kannst ja da nehmen, wie in der Aufgabe sehen. Aha. Nee, äh, unter Spielen gibt es einfach neues Spiel und da kann man. Nee, Quatsch. <lacht> unter Spielen gibt's mehr Spieler. Und ja. da kann man neues Spiel hosten und neue spiel erstellen halt so. Ah. Ich würde sagen, wir machen mit ganz einfachen Standardeinstellungen. Ja, würde ich jetzt sagen. auch mal sagen. Ja. Alles Standard als kein Seed, keine Limitierung, einfach ganz normal. Ähm, Beschreibung, erstens Fabi ist schuld. Oh, das dann auch vorhin gestellt. Es wird doch bestimmt Fabi noch dazu kommen, kann ich mir vorstellen. Vielleicht obwohl wenn sobald Fabi dazu, dazu ist, dann äh, verstehe ich auch die Wette immer. so. Warum? Der baut minimal Größenwahnsinnig. Minimal Größenwahnsinnig? <lacht> <lacht> ja, <lacht> kann man so sagen. Minimal Größenwahnsinnig? Ja, das sage ich jetzt ab sofort auch. <lacht> so, äh, Besch Beschreibung U YouTube B. Auf YouTube war. B B, B. <lacht> Okay B, nee, B. YouTube B Aufnahme Ja und dann ich glaube die ganzen anderen Einstellungen passen So bei mir dann sieht man gerade nichts außer das Spiel ich bin gerade im Transportfieber <lacht> so äh, zu Spieleinland geht nicht super Okay, dann gehst du jetzt unter Spiel Multiplayer, dann kannst du einem Spiel beitreten. Spiel, Kampagne, oh fuck. Nee, Spiel, Mehrspieler. Mehrspieler, ja. Spiel beitreten. Gibt's nicht. Doch. Nee, verbindet bestehen. zum Server. Oder so, ja. Okay, IP-Adresse oder Port? Äh, der will jetzt die IP. Nee, IP-Adresse und Port. Okay, Moment, ich spiele ich speichere das Spiel ganz kurz. <lacht> und, äh Oder im LAN spielen öffentliche... Du hast, also, also du hast spielen, mehr Spiele. Ja, dann habe ich neues Spiel hosten, gespeichertes Spiel hosten, Szenario hosten, öffentliche Spiele genau. durchsuchen. Öffentliche Spiele durchsuchen. Da musst auf. du dafür hin. Ich mache das Spiel noch mal kurz auf. Okay. Ja. Äh... schä schä schä schä schä schä schä schä So. schä schä Also... Äh... Uh, ...der Name ist... Äh... Uh, sucka Kartoffel... Kartoffel? Also, der Name ist einfach Kartoffel, das Passwort ist das gleiche wie ein TS. Okay. In welchem TS? <laughs> hier. Okay. Von dem Channel hier. Ja, yeah, okay. okay. So. Dann kannst du jetzt auf äh, aktualisieren. Spiele suchen und normalerweise nach Kartoffel suchen. Okay, dann gucken wir jetzt mal nach. Kartoffel gibt es nicht. Mit großen Kartoffeln. Ist es wichtig? Also Kartoffel, 1 von 3. Aha. Genau. Spiel beitreten. Genau. Er will nicht mal ein Passwort... Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden. Wo? So. Weil Mods oder so. Ja, aber ich musste nirgends ein Passwort eingeben. Oh. YouTube-Aufnahme. Ja. Spiel beitreten. Ah, jetzt will er ein Passwort. Ah. Ja. Jetzt macht er was. Potatoes runter. Hui. Tipps, Tipps und wo? Tricks. Ich will ja. Heizkessel hat drei Flüss Flüssigkeitsverbindungen. Wasser kann ungehindert durch die beiden Wasserverbindungen herein-herausfließen. Dampf fließt aus der Dampfausgangsverbindung. Aha. Tipps und Tricks. Äh, ja, ist okay. Was, was mache ich jetzt hier genau?